Süder ist die AKW-Abschaltung also ein großer Fehler. Auch innerhalb von FDP und CDU regt sich weiter Unmut. Der Wirtschaftsrat der CDU sieht eine große Gefahr für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Die FDP spricht von einem dramatischen Irrtum und fordert ebenfalls eine AKW-Reserve. Noch dampft es hier aus dem Kühlturm des Meilers Neckar-Westheim, doch das Ende der Atomenergie in Deutschland ist besiegelt. Erst ein Machtwort des Bundeskanzlers brachte die Einigung nach langem Ampelstreit. Koalitionspartner FDP hält bis heute an seiner Kritik fest. Diejenigen, die politische Verantwortung für die Energieversorgung auch im Kabinett durch ihre Positionen tragen, müssen sich ihrer Verantwortung bewusst sein. Dabei ist Atomkraft heute längst nicht mehr so wichtig, wie sie es einmal war. Im Jahr 2022 kamen rund 46% Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien. Fossile Energien machten etwa 45% aus. Atomkraft lag zuletzt bei gerade einmal 6,5%. Zu Beginn des Jahrtausends lag der Anteil noch bei 32%. Prozent. Seitdem wurde die Atomenergie Stück für Stück zurückgefahren. Der allergrößte Teil des Atomausstiegs, der ist geräuschlos vonstatten gegangen und hat uns auch jetzt nicht besonders beeinträchtigt, was eben Preis- und Versorgungssicherheit angeht. Die Union warnt davor, dass nun klimaschädliche Kohlekraftwerke für die Atomkraft einspringen müssten. Wer lieber Kernkraftwerke, klimaneutrale Kernkraftwerke abschaltet und dafür dreckige Kohlekraftwerke aus DDR-Zeiten wieder laufen lässt. Der soll mir beim Thema Klimaschutz bitte nichts mehr erzählen. Eine Laufzeitverlängerung bis mindestens Ende 2024 fordert die Union. Solchen Überlegungen hat die Bundesregierung mit Blick auf die Rechtslage bereits eine Absage erteilt. Vorangetrieben wurde der deutsche Ausstieg aus der Atomkraft vor allem durch die Atomkatastrophe von Fukushima 2011. Mehrere alte AKW wurden sofort abgeschaltet. Während ihres Japan-Besuchs besichtigte die grüne Umweltministerin Lemke heute den zerstörten Reaktor von Fukushima. Natürlich nur von außen und nur wenige Minuten, weil der Reaktor immer noch strahlt. Lemke betonte, sie sei erleichtert, dass Deutschland aus der Atomkraft aussteigt. Auf Tuchfühlung mit einer Katastrophe. Der Besuch in Fukushima führt die deutsche Umweltministerin bis dicht vor die zerstörten Reaktorgebäude. Im Inneren geschmolzene Kernbrennstäbe, die bis heute nicht geborgen werden können. Laut Betreiberfirma TEPCO eine Aufgabe, die bis zu 40 Jahre in Anspruch nehmen wird. Wegen der hohen radioaktiven Strahlung dürfen sich Besucher vor den Gebäuden höchstens 10 Minuten aufhalten. Es ist nicht das einzige bleibende Problem zwölf Jahre nach dem Atomunfall. Die Reaktorkerne müssen weiter mit Wasser gekühlt werden. Zusammen mit Regen und Grundwasser fallen jeden Tag auf dem Gelände 100.000 Liter verstrahltes Wasser an. Radioaktive Bestandteile können weitgehend herausgefiltert werden, bis auf Tritium. Es kann nicht beseitigt werden. Dennoch will TEPCO noch in diesem Jahr mit der Einleitung des Wassers ins Meer beginnen. Andernfalls werde der Platz knapp. Gerade mit den Bildern heute und hier, mit den immensen Kosten, die auf Japan zukommen, noch für viele Jahrzehnte. Möglicherweise Abwässer, die in den Ozean eingeleitet werden, die belastet sind mit Radioaktivität. All das führt für mich dazu, dass ich sage, ich bin erleichtert, dass Deutschland aus der Atomkraft aussteigt. Anders Japan. Es will trotz Fukushima die Atomkraft in den nächsten Jahren wieder ausbauen. Die Laufzeiten für bestehende Atomkraftwerke werden verlängert. Chinas Umgang mit Menschenrechten, die Zukunft Taiwans und der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Diese Themen bieten Konfliktpotenzial. Über all das will Außenministerin Baerbock in China sprechen. Zum Auftakt ihres Antrittsbesuchs betonte sie heute, Chancen für eine künftige Zusammenarbeit ausloten zu wollen. Erste Station ihrer zweitägigen Reise war die Hafenstadt Tianjin. Willkommen in China. Mitarbeiter der deutschen Firma Flender begrüßen die Außenministerin. Erster Termin beim ersten offiziellen Besuch in China. Das Unternehmen montiert in Tianjin Getriebe für Windturbinen. Wie sind die Bedingungen für ausländische Unternehmen im Land? Sorgen die sich um eine mögliche Eskalation in Taiwan? Für die deutschen Unternehmen ist das ein Teil der Risikobetrachtung. Taiwan ist Teil einer gesamtgeopolitischen Risikobetrachtung. Es ist aber für die Unternehmen nicht der Endpunkt einer Wirtschaftsplanung. Partnerschaft im Klimaschutz, aber da sind auch Wettbewerb und Rivalität. Die Außenministerin will in China europäische Interessen klar formulieren. Keine Entkopplung. Risiken minimieren, so Baerbock im Interview mit den Tagesthemen. Es geht um kluge Politik, die darauf baut, dass man wirtschaftlich nicht erpressbar ist, sondern dass man sich breit diversifiziert, um für wirtschaftliche Sicherheiten zu sorgen. Die eigene China-Strategie der Bundesregierung ist noch in Arbeit. Ein Problem der Ampel kritisiert die Union. Die Uneinigkeit in der Ampelkoalition bezüglich der China-Politik macht mir große Sorgen. Wir brauchen als Erstes einen nationalen Konsens einer China-Politik. Sonst werden wir in Europa und mit China und gegenüber China überhaupt nichts erreichen. Der politische Teil der Reise kommt noch nach Besuchen in Schule und Unternehmen. Heute trifft Baerbock morgen unter anderem den chinesischen Außenminister. China und Russland sind infolge des Angriffskrieges gegen die Ukraine wirtschaftlich enger zusammengerückt. Das belegen jetzt auch Zahlen. Dorothee Holz, wie sehen die aus? Also der Handel mit äh, Russland boomt. Der Warenaustausch war zuletzt sogar größer als mit Deutschland. Chinas Handel mit Russland zog im März im Vergleich zum Vorjahr um 72 Prozent an, auf einen Wert von 20 Milliarden US-Dollar. Für China ist Russland inzwischen ein wichtiger Absatzmarkt. Das Land hat seine Exporte nach Russland um 136 Prozent gesteigert und China Profitiert von der günstigen russischen Energie im März, stiegen die Rohölimporte auf den höchsten Stand seit Mitte 2020. Insgesamt sind Russlands Einnahmen aus den Rohölimporten aber deutlich zurückgegangen, denn ein Großkunde fällt praktisch aus. So ist der deutsche Handel mit Russland nahezu zu zum Liegen gekommen. Im Februar brachen die Importe gegenüber dem Vorjahr um gut 90 Prozent ein. Am Aktienmarkt tut sich heute nicht viel. Der DAX nur leicht im Plus bei 15.715 Punkten. Russland ist wegen des Krieges von Rang 11 auf Rang 46 der wichtigsten deutschen Warenlieferanten abgestürzt. Dorothee Holz aus der Börse in Frankfurt. Vielen Dank. Die Bundesregierung hat dem Antrag Polens zugestimmt, Kampfjets vom Typ MiG-29 aus höheren deutschen Beständen an die Ukraine zu liefern. Bei der geplanten Lieferung geht es um fünf Kampfjets sowjetischer Bauart aus DDR-Zeiten. In Frankreich demonstrieren heute wieder zehntausende Menschen gegen die geplante Rentenreform. Zum zwölften Mal haben die Gewerkschaften zu einem Streiktag aufgerufen. Wie hier in Paris gab es Blockaden von Bahnstationen, Straßen und Raffinerien. Präsident Macron hatte gestern einen Dialog mit den Gewerkschaften in Aussicht gestellt. Morgen will der Verfassungsrat verkünden, ob die Reform rechtmäßig ist. Medien wurden erst vor wenigen Tagen darauf aufmerksam. Möglicherweise zirkulierten geleakte Geheimdokumente der US-Regierung aber schon seit Monaten im Netz. Die Washington Post hat nun Hinweise darauf, wer die Dokumente verbreitet haben könnte. Ein Mitarbeiter einer US-Militärbasis soll sie abgeschrieben und in einer Chatgruppe gepostet haben. Die Zeitung beruft sich auf zwei Mitglieder dieser Gruppe. Der Mann sei kein Whistleblower, habe aber eine düstere Sicht auf die US-Regierung. Er möchte nicht erkannt werden. Ein Jugendlicher, interviewt von der Washington Post. Er will ein Freund des Mannes sein, der die Geheimdokumente in einer Chatgruppe geteilt haben soll. Sensible Militärinformationen zum russischen Krieg gegen die Ukraine, darüber, wie die USA ihre Partner ausspähen sollen. Der Junge erzählt, wie der Mann bereits Ende letzten Jahres begonnen habe, geheime Informationen zu posten. Es schien, als wurde er wütend, weil sich nur so ein, zwei Leute für die Informationen interessierten, die er so wichtig fand. Und weil er so wütend wurde, postete er dann die Originaldokumente. Er ist ein kluger Mann. Er muss gewusst haben, dass das illegal ist. Der Mann soll auf einer Militärbasis gearbeitet haben, berichtet die Post. In seinem Besitz sollen mehr als 100 Dokumente sein. Viele sind bislang noch nicht veröffentlicht. Die geheime Chatgruppe auf der Gamer-Plattform Discord, in der die Dokumente ursprünglich geteilt wurden, existiert nicht mehr. Der US-Präsident zeigt sich von all dem heute unbeeindruckt auf seinem Irlandbesuch. Ich bin besorgt, dass das passieren konnte. Aber ich wüsste nicht, dass dort etwas drinsteht, was schlimme Konsequenzen haben könnte. Viele gehen davon aus, dass der Mann, der die Dokumente veröffentlicht haben soll, bald gefasst wird. Das Justizministerium hat eine strafrechtliche Untersuchung eingeleitet. US-Präsident Biden ist zu einem Besuch in der irischen Hauptstadt Dublin eingetroffen, jubelt von zahlreichen Fans. Am Mittag traf er seinen Amtskollegen Higgins und später Regierungschef Veradka. In den Gesprächen ging es sowohl um den Friedensprozess in Nordirland als auch um die Unterstützung der Ukraine. Für den Nachmittag ist eine Rede vor dem Parlament geplant. In Irland besucht Biden auch Orte, aus denen seine Vorfahren stammen. Wohlfühlatmosphäre in Dublin. Joe Biden trifft am Mittag den irischen Präsidenten Michael Higgins und startet damit in den politischen Teil seines Besuchs in Irland. Wie schon am Tag zuvor bezieht er sich stolz auf seine eigenen irischen Wurzeln. Ich habe ein irisches Sprichwort ins Gästebuch geschrieben. Deine Füße bringen dich dahin, wo dein Herz ist. Und dass es eine Ehre ist, hier zu sein, um in der Heimat meiner Vorfahren die engen Beziehungen unserer beider Länder und den Frieden in Irland zu feiern. Zu Ehren des Karfreitagsabkommens läutet der US-Präsident die Friedensglocke. Lieber einmal zu viel, als einmal zu wenig. Und trifft sich dann mit dem irischen Premierminister, wo er zwar über den Krieg gegen die Ukraine sprechen, aber vor allem die historische Bindung zu Irland betonen will. Unsere Werte sind die gleichen und unsere Sorgen auch. Daran können wir gemeinsam arbeiten. Dass Biden sich, anders als bei seinem Blitzbesuch in Nordirland, hier drei Tage Zeit nimmt, kommt in Irland gut an. Ich will ihn sehen und hoffe, dass viele Leute kommen. Toll, dass Irland und die USA zusammenarbeiten. Besonders jetzt nach dem Brexit, wo wir immer noch nicht wissen, wo Nordirland steht. Vielleicht kann er da ja helfen. In diesen Minuten will Biden eine Rede vor dem irischen Parlament halten.